Kohlenstoffladestrukturen. Ein Punkt, an den die Leute immer wenig denken, wenn es um Kohlenstoff geht, ist, dass er sehr fest ist und dass er unglaublich gut die Wärme leitet. Sie können also Kohlenstoff nehmen als Additiv für sehr viele andere Materialien. Sie können Metalle besser wärmeleitend machen. Sie können Beton fester machen und das sind die Einsatzbereiche, an die heute viel gedacht wird und die es in der Industrie tatsächlich auch.